verschaffen wir uns zunächst in aller Ruhe einen Überblick. Wir legen Bleistift und Papier bereit, da wir im Verlauf eine kleine Bauteilezeichnung anfertigen werden. Beim Motherboard-Tausch ist der Schutz vor statischer Elektrizität besonders wichtig und daher denken wir immer wieder daran, uns zu erden. Sinnvoll ist es, die Erdungsprozedur circa alle 15 Minuten durchzuführen. Okay, soweit ist alles klar. Nun werden wir damit beginnen, ein neues Motherboard einzubauen. Da das Gehäuse bereits offen vor uns liegt, erstellen wir zunächst einen groben Schaltplan, der uns die Anordnung der Teile und die Verbindungspunkte aller Kabel anzeigt. Dieser Plan hilft beim späteren Zusammenbau, Fehler auszuschließen. Betrachten wir uns nun die verschiedenen Kabeltypen. Man unterscheidet im Wesentlichen drei Sorten von Drähten und Kabeln, die mit dem Motherboard verbunden sind. Erstens: Der Kabelstrang für die Stromversorgung verbindet das Motherboard mit dem Netzteil. Zweitens: Die Datenkabel verbinden das Motherboard mit den Datenträgern wie Festplatten, SSDs und optischen Laufwerken. Drittens, kleinere Drähte wie diese, die das Motherboard mit diversen Schaltern, Lämpchen, mini Temperatursensoren, Ventilatoren etc. verbinden. Jetzt, da wir wissen, welche Kabel für welche Funktion jeweils zuständig sind, können wir sie nacheinander herausziehen. Sinnvoll ist die Protokollierung jedes einzelnen Arbeitsschritts indem wir uns Notizen und Skizzen machen. Die Kabel kennzeichnen wir durch Notepads, die wir sinnvoll beschriften. Ideal ist natürlich, wenn Sie noch den Originalschaltplan des alten Mainboards besitzen. Dies erleichtert natürlich die Erstellung einer Skizze und zeigt überdies viele Details an, die für die Montage nützlich sind. Hier sehen Sie zum Beispiel den IDE1-Anschluss für die erste Festplatte. Den tragen wir jetzt in unseren Schaltplan an der richtigen Stelle ein. Einige der kleineren Drähte haben Marker, die nicht leicht zu verstehen sind, oder auch gar keine. Hier zum Beispiel LED-Kabel, deren Funktion auf den Kabelschuh gedruckt sind. Um all diese Kabel richtig zu erkennen und dem neuen Motherboard zuordnen zu können, müssen Sie die Gebrauchsanweisungen und Schaltpläne des alten und neuen Motherboards studieren und auswerten. Nachdem alle Kabel und Drähte losgelöst sind, werden wir nun die Steckkarten entfernen. Zum Lösen der Halteschrauben verwenden wir einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher und Herausnehmen der Karten. Leichtes Wackeln erleichtert das Herausnehmen. Als nächstes entfernen wir die Speichermodule, sofern wir diese wiederverwenden wollen. Haben wir hingegen neuen RAM-Speicher gemeinsam mit dem neuen Motherboard beschafft, können wir diesen Schritt überspringen. Hier entfernen wir einen Speicherriegel, indem wir die weißen seitlichen Halteclips zur Seite drücken und den Riegel einfach herausnehmen. Im nächsten Schritt Lokalisieren und lösen wir die Hauptbefestigungsschrauben, mit denen das Motherboard am Gehäuse befestigt ist. Es sind mindestens vier Stück, die durchaus auch eine verschiedene Länge haben können. Die Schrauben sorgfältig aufbewahren, da wir sie später zur Befestigung des neuen Boards brauchen. sind alle Schrauben entfernt, heben wir nun das Motherboard vorsichtig heraus. Um das Herausnehmen des Motherboards zu ermöglichen, kann es insbesondere bei modernen, eng gedrungenen Computern erforderlich sein, auch Laufwerke oder andere große Komponenten auszubauen. Hier jedoch ist genügend Platz und das Motherboard lässt sich leicht entnehmen. Das Motherboard liegt nicht direkt auf der Gehäusewand auf, sondern ruht auf Distanzhülsen, auch Spacer genannt, damit die metallische Gehäusewand keinen Kurzschluss im Motherboard verursacht. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie die Spacer richtig setzen. Dies ist das neue Motherboard. Wir haben die Distanzhülsen bereits gesetzt und passen das Board zunächst provisorisch an. Besondere Aufmerksamkeit erfordert hier wieder der richtige Sitz- der Haltelöcher auf den Distanzhülsen. Die Steckerbuchsen des Motherboards müssen mit den Gehäuseöffnungen übereinstimmen. Gegebenenfalls müssen wir bei veränderter Anordnung der Buchsen an der Gehäuserückseite ein vorgestanztes Abdeckblech herausbrechen. Sitzt alles perfekt? Prüfen wir noch, ob die Öffnungen der Rückseite für unsere Karten passend ausgeschnitten sind. Dies sollte der Fall sein, da die Abmessungen von Gehäuse und Motherboard werkseitig genormt sind. So sieht alles gut aus und wir können nun mit der Verschraubung des Motherboards weitermachen. Wenn das Motherboard fest verschraubt ist, setzen wir als nächstes unseren Prozessor ein. Details zum fachgerechten Einsetzen eines Prozessors Sehen Sie in einem anderen Anleitungsvideo. Dort wird beschrieben, wie Sie einen Prozessor vom Typ Slot, so wie hier, oder einen Socket-Prozessor richtig einsetzen. Auch die RAM-Speicher werden nun wieder eingesetzt. Zur Verfügung stehen im neuen Board vier Steckplätze, auch Speicherbänke genannt, die wir mit zwei neuen Riegeln zu je 2000 MB bestücken. Somit stehen uns schnelle 4 GB Speicherram zur Verfügung. Das hier verwendete Motherboard ist jumperless, das heißt die Jumper-Settings oder DIP-Schalter-Einstellungen brauche ich an diesem Motherboard nicht vorzunehmen. Wenn das bei Ihnen nicht so ist, müssen Sie die Jumper-Settings oder die DIP-Schalter des Motherboards selbst einstellen. Die Einzelheiten dazu ersehen Sie im Systemhandbuch Ihres Mainboards. Als nächstes werden wir die Verkabelung der Einbauteile vornehmen. Vergleichen Sie die Anschlüsse mit Ihren Notizen oder mit einem Schaltplan, der dem neuen Motherboard beigefügt ist. Zuletzt setzen wir das Hauptkabel für die Stromversorgung ein. Wenn alle Kabel angeschlossen sind, bauen wir die Steckkarten wieder ein. Detaillierte Informationen zum Einbau von Steckkarten können Sie aus einem anderen Video dieser Reihe erhalten. Viele moderne Motherboards kommen bereits mit fest installierten Einbauteilen wie Soundkarten oder Grafikadaptern. Wenn bei Ihrem neuen Board auch schon diese Teile enthalten sind, können Sie optional Ihre alten Karten einfach weglassen. Wollen Sie diese hingegen auch auf dem neuen Motherboard weiterverwenden, bauen Sie sie jetzt ein. Bestimmen Sie dann über das Betriebssystem, welche Karten aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen. Zum Abschluss prüfen wir, ob wir nicht versehentlich Kabel gelöst oder gar Werkzeug oder Teile im Gehäuse vergessen haben. Wir vergewissern uns anhand des Schaltplans, dass wir alle Teile korrekt eingebaut und verkabelt haben. Alle Verbindungen und Anschlüsse müssen genau stimmen. Okay, alle Teile sitzen korrekt, soweit sieht alles gut aus. Wenn alles okay ist, Setzen wir nun den Gehäusedeckel wieder auf und verschrauben ihn. Lesen Sie die Einbauanleitung Ihres Motherboards nochmals durch. Manchmal ist es erforderlich, dass nach dem Einbau noch Steuersoftware, auch Treiber genannt, installiert werden muss. Diese liegt der Verpackung in Form einer CD oder DVD bei. Fehlt diese aber, bieten die Motherboard-Hersteller die passenden Treiber kostenlos zum Download an. Aber Vorsicht, die Treiberinstallation sollte wirklich nur dann vorgenommen werden, wenn dies unbedingt nötig ist. Denn Installationsfehler können Motherboards durchaus beschädigen oder gar unbrauchbar machen. Da wir zu Beginn unserer Arbeiten die Kabel beschriftet haben, ist die Verkabelung schnell erledigt.